Stunden Motoren, da wir anfangs keinen Wind hatten und zum Schluss Gegenwind, erreichen wir pünktlich zum Sonnenuntergang Isla Isabel. Und es wird glaube ich heute ein schöner Sonntag. Well, wir haben die erste Nacht hier hinter uns, sind ja gestern Abend angekommen und ich muss ehrlich sagen, es war eigentlich eine ruhige Nacht, obwohl hier die Wellen an die Felsen schlachten und es ein Getöse gibt. Aber ich habe gut geschlafen. Es war schön kühl. Also es waren so 26 Grad und es ist hier echt atemberaubend Atemberaubend Guckt euch das an Haufenweise Fregattvögel Das Wasser ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, sollte hier sehr klar sein Das ist es aber leider nicht es dunkel. Und da tosen die Wellen ein. Bei den nächsten Tagen wollen wir hier mal die Insel besichtigen. Es gibt ein paar Trails, die man laufen kann. Mal mit dem Ranger sprechen, ob wir die Insel betreten dürfen. Dann gehen wir ein bisschen Es gibt einen kleinen Landklang. Und da sieht man hier gleich, Gattvögel. Guckt euch das an. Der bläst aber seinen Balk auf. Doch, Mai, oh Mai. Der Hammer. Und da. sind wir jetzt. Jetzt gehen wir immer so einen kleinen. Trail. Mal gucken, was wir alles entdecken. Das nächste Menge, wir haben keine Angst. Der Mitte steht vielleicht anderthalb Meter von dem Weg. Ja, habe ich eher Angst. ja nicht Angst. Ja, der Mitte ja Angst. <lacht> Alle Bäume voll. Wahnsinn. Und das scheint hier die Kapelle für die Schutzheiligen der Fischer zu sein. Da liegt einsam die Limelight in den Bällen. Wahnsinn, wie viele Fregatvögel es hier gibt. Zum Sonnenuntergang. ja Leider sind da so hässliche Hütten gebaut worden für die Fischer. Passt überhaupt gar nicht in das Bild. Und hier unten, da sitzen die ganzen Tölpe und Brüten. gibt es wieder die berühmten Kaiserschmarrn und diesmal in Kochproduktion der Chefköchin ja. und dem Hilfskoch. Nee, also er ist auch schon mit der Lehre durch, hat schon mal eingemacht und jetzt wird sie gerade karamellisiert. Oh, ich freue mich so, ich freue mich so. Erfolgreich das Unterwasserschiff gereinigt. Jetzt gleich die Lunge verunreinigt. Jetzt muss äh, morgen nur noch mal oberhalb der Wasserlinie noch mal richtig schön gesäubert werden. Und jetzt gibt es gleich Frühstück. Nach dem Konservieren streikt leider wieder der Wasser. Und man sieht es da unten in dem Schlauch ganz gut, da geht das Wasser immer nur hin und her, hin und her. Jetzt will ich mal schauen, was ich da noch machen kann. Ich vermute mal, es ist irgendwie das Rückschlagventil. Das haben wir aber erneuert, das ist da vorne. Vielleicht ist es aber auch der Stößel. Ich werde jetzt nochmal den Stößel erneuern und gucken, wo es liegt. Obwohl ich gestern den kontrolliert habe, und der sah wirklich super aus. Ich habe tatsächlich den Fehler gefunden. Und zwar war es ein O-Ring von dem Tellerventil, was ich äh, gestern ersetzt hatte, nagelneu. Das war schon wieder kaputt. Jetzt habe ich meinen letzten O-Ring dort eingebaut. Und jetzt geht es auch, und dann läuft das Wasser auch nicht so hin und her weil das ist nämlich ein Rückschlagventil und das ist da unten drinne. Und man darf das auch nicht zu festziehen diesen ganzen äh, Ventilsatz, weil dann drückt man dieses Tellerventil zu stark nach unten und dann kann es sich nicht mehr bewegen. Wäre ja schön, wenn das in der Anleitung so drin stehen würde. Aber er produziert Wasser. Der Hammer. 5. November 2021. Alles Gute zum Geburtstag, Sini. Alles Liebe. Und noch mehr Liebes und Gutes. Und fühl dich gedrückt. Es ist der absolute Wahnsinn hier. Wir sind also jetzt oben auf dem Krater. Und da unten ist der Kratersee. Isla Isabel ist nämlich ein vulkanischen Ursprungs. Und Millionen von Vögeln. Verlassen wir Isla Isabel. War super. Also, wir haben noch nie so viele Vögel gesehen wie dort. Also, Fregattvögel. Das Wasser war leider nicht so schön. Deswegen brechen wir auf nach Masatlan. Und wir sitzen heute nur zu zweit am Frühstück. Weil zwei nämlich noch in der Kohle. Und da heute der 7. November ist, Lieber Uwe, wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag. Und ich freue mich schon, wenn wir uns Anfang nächsten Jahres in Mexiko sehen. Ich hab's nicht mehr ich